Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Lieber lokal zusammenhalten, statt über Corona äh, zu schimpfen. Ich hoffe, ihr da draußen könnt mich alle gut äh, hören sehen. Ähm, wir werden gleich mal einsteigen, welche Interaktionsmöglichkeiten wie. Ich freue mich aber als allererstes, ähm, überhaupt so viele Leute zu sehen. Also wir hatten jetzt fast 200 Anmeldungen von 200 Teilnehmer. Uh, das freut mich total, dass so großes Interesse herrscht. Uh, Gerade natürlich zu den aktuellen uh, Zeiten ist es um, ja auch, ja, besonders kritisch. Und uh, ich freue mich einfach, dass wir mit Prenable heute gemeinsam mit Versa Commerce dieses Thema lieber lokal zusammenhalten. Das ist so, soll so das Schlichtwort sein, dass wir da eine Präsentation zusammengebaut haben, ein Webinar, ein Live-Training, wo ihr um, hoffentlich super viel mitnehmen könnt wo ich jetzt einfach auch mal auf die Folien äh, verweise, denn äh, wir haben hier einiges vorbereitet. Und um äh, einfach mal zu starten, also wir haben 60 Minuten uns eingeplant äh, zu sprechen, wir haben aber, wie ihr gleich sehen könnt, auch gewisse Möglichkeiten zu interagieren. Also ihr habt hier äh, rechts auf diesem Webinar-Tool eine Fragemöglichkeit, eine Frage wir können aber auch Umfragen stellen, ähm, wo ihr darauf antworten könnt. Aber wichtig ist uns natürlich, und das könnt ihr gerne jetzt mal testen, eure Fragen, die ihr vielleicht jetzt schon brände unter den Nägel stellen, wo wir natürlich auch später noch gezielt darauf eingehen können, haut die einfach mal hier in die Fragen mit rein. Äh, die sind auch öffentlich, also jeder kann die Fragen von dem anderen sehen. Die können auch, wie ihr hier im Screenshot seht, hochgevotet werden. Also jemand, der jetzt schon mal eine Frage gestellt hat, äh, muss die sich jetzt nicht wiederholen, äh, sondern kann einfach ein Plus-Eins, ein, ein Hochwerten. Äh, Dankeschön, genau Silvio, ähm, Ulrich, da kommen schon die Fragen reingeflattert. Äh, auch äh, eine gute die dann in 20, 30 Minuten einfach nochmal reinbringen, speziell in die Fragen und können da dann nochmal gezielt drauf Uh, um das weitere, weitere Funktion, die Umfragen zu testen, würde mich einfach mal interessieren, weil wir haben jetzt wirklich fast 200 Leute hier, äh, wo kommt ihr denn alle her? Also so sieht beispielsweise eine Umfrage aus, wenn ich die veröffentliche, haut da bitte mal ganz kurz rein, kommt ihr aus Deutschland, seid ihr in Österreich, in der Schweiz oder vielleicht in einem anderen Land ähm, und ihr könnt, glaube ich, die, ähm, genau, ihr könnt die Antworten auch direkt sehen. Klar, die meisten sind natürlich äh, aus, äh, aus Deutschland, aber viele aus Österreich schauen dazu, viele Schweizer haben sich auch angemeldet und ähm, ja, das nochmal zum, zum Intro dieses ganzen Webinars, also da habt ihr äh, einfach eine gute Möglichkeit, ähm, dann dazu interagieren und wir werden auch im Laufe der Zeit auch weitere Fragen dann äh, stellen. Der ganze Hintergrund dieses Webinars und das ist, möchte ich auch nochmal betonen, ist, dass wir heute euch praxisnahe Wege an die Hand geben, wie ihr jetzt zu, wie ihr jetzt handeln könnt, um gestärkt aus der Krise, die wir aktuell haben, ähm, hervorgehen könnt. Und das, da wurde ich auch am Anfang natürlich gefragt, äh, was ist so der Hintergrund des Ganzen? Ähm, könnt ihr wollt ihr verkaufen oder habt ihr irgendeinen hintergedanke hier auch nochmal an dieser stelle nein wir haben jetzt nichts vorbereitet alles was ihr hier machen könnt äh, ist am ende umsonst machbar und ähm, das möchte ich halt an dieser stelle noch betonen dass ihr jetzt nicht denkt am ende kommt irgendein eine upsell möglichkeit oder irgendein angebot was ihr äh, nutzen könnt und ähm, das ist mir an der stelle auch noch mal ganz wichtig zu betonen genau ähm Machen wir mal weiter, eine Sekunde. Ich muss leider hier nochmal neu laden. Ich komme gleich nochmal auf die Bühne. Jetzt wieder hier. Uh, ihr könnt weiterhin meinen Bildschirm sehen, nein, den muss ich nochmal teilen. Also es ist ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass wir jetzt keine Upsell oder äh, Angebote am Ende haben. Uns ist wichtig, dass ihr äh, Möglichkeiten habt, um jetzt zu handeln. Und das ist einfach so das Warum, das dahinter steckt und wir haben vor drei Jahren die erste digitale Schule speziell für lokale Unternehmen gegründet, wo wir eine eigene Plattform haben, wo äh, ihr kostenlos Videoschulungen, Trainings anschauen könnt, wo jetzt natürlich eine gute Möglichkeit auch besteht, sich da digital aufzustellen und die ein oder anderen Maßnahmen selbst umzusetzen, ohne irgendwelche Kosten zu verursachen oder an Dienstleister auszulagern. Und äh, so sieht ungefähr die Plattform aus, die vor zwei, drei Jahren entstanden ist, mit der wir mit Prennable stehen, als digitale Unternehmensberatung, speziell für lokale Geschäfte. Und äh, ganz viele lokale Unternehmen aus verschiedenen Branchen kommen natürlich auf uns zu. Äh, ganz viel aus dem Handel natürlich, ganz viel aber auch aus dem Handwerk, ähm, aus äh, der Gastronomie, aus ähm, der Pharmamedizinbranche. Dienstleistungen, aber natürlich auch mittlerweile verstärkt viele Stadtvertreter, die ähm, auf uns zukommen. Und ich habe vor ein paar Tagen auch schon äh, mal gepostet, dass wir Pro Bono-Beratungen anbieten, wo wir digital unter die Arme greifen, wo wir Menschen ähm, äh, bis zu vier Stunden in der Woche oder lokalen Geschäften helfen in verschiedensten Themen und das sehen wir auf dieser Folie. Und da habe ich auch super viel Zuspruch bekommen, wie wir äh, das ausbauen können. Und da war eben auch die Frage, wie können wir weiteren Menschen helfen. Und das geht natürlich nur, indem wir mehr in einem Netzwerk denken. Und da hat sich dann äh, Menschen wie die liebe Steffi, der Alexandros bereit erklärt, ähm, der Markus, der auch jetzt dabei ist, Thomas und auch die liebe Eva, die äh, alle hier am Webinar äh, dran teilnehmen. Ähm, alle die kann man über die Plattform prenable.com buchen die drei bis vier Stunden pro Bono arbeiten in den verschiedensten Themen. Und dafür jeden natürlich hier, wir haben es gesehen, aus, aus unterschiedlichen Ecken in Deutschland, Österreich, Schweiz gerade zuschauen, ist es natürlich auch wichtig, wo sitzt derjenige? Also man will vielleicht ja auch eher näher einen Bezug zu dem haben. Und das haben wir natürlich auch nochmal aufgegliedert hier. Wo sitzen denn genau diese digitalen Coaches? die man dann eben buchen kann zu den Themen Krisenmanagement, äh, Förderprogramme, da ist die Steffi äh, super Ansprechpartner drin und äh, sie hat besonders auch Erfahrung natürlich in der Gastronomie und im Einzelhandel und äh, auf das Thema Anträge, beziehungsweise was wir finanziell auch tun können, das äh, werden wir uns später auch nochmal anschauen. Ähm, die, der nächste Schritt oder die prägendste Frage wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt ist, ähm, ist doch auf jeden Fall das Thema, was kann ich jetzt in drei einfachen Schritten tun, um beispielsweise so eine digitale Expertise mir anzueignen. Und da haben wir mal hier ausgeliefert. Und ich gucke mal ganz kurz, hören audiotechnisch, gibt es Probleme? Ich gucke mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz, Moderatorin, die Karina. Oder ist es äh, nur vereinzelt? Kann Karina mir bestimmt mal kurz im Slack schreiben, parallel. Ähm, genau. Die einfachsten drei Schritte, äh, um jetzt so an einen digitalen Coach oder Trainer zu kommen, wäre, okay, Karina schreibt, ich höre dich gut, ich hoffe, das ist nur vereinzelt problematisch. Die Aufzeichnung wird aber auch später gespeichert und dann rumgeschickt und da kann man Audioqualität super auch nochmal hören. Ähm, die einfachsten drei Schritte, die jetzt zu tun sind, um einen Trainer zu buchen, wo man jetzt sagt, hier, ich brauche digitale Expertise, ich habe ein Projekt, ich habe ein lokales Geschäft, ähm, wie kann ich da ähm, vorangehen, ist, sich hier auf Brandable zu registrieren, den Link seht ihr jetzt gerade, könnt ihr gerne nochmal ähm, in, in Ruhe später machen und auch hier nochmal der Hinweis, komplett kostenlose Registrierung und hier könnt ihr dann, ähm, das zeige ich mal live, einen Coach auswählen, indem ihr hier links auf diese Fläche digitalen Coach und Trainer geht und hier einfach euch nochmal mit den einzelnen Trainern und Coaches beschäftigt, ihr könnt die äh, hier direkt ähm, benachrichtigen oder mit denen schreiben ähm, manche haben auch, wie jetzt der Alexandros, ähm, ich glaube aber mittlerweile auch alle, auch eine Calendly, äh, also ein Termin, Online-Terminbuchungssystem hinterlegt, wo man die dann direkt ähm, buchen kann und das, du, äh, wie ihr kostenlos äh, die digitalen Experten oder Coaches buchen könnt und in dem Sinne, ähm, wären das schon mal die erste direkte Handlungsaufforderung oder direkte Möglichkeit, wenn ihr jetzt äh, ein lokales Geschäft habt, ohne äh, Geld auszugeben, hier mit Experten in Verbindung zu kommen. Und das ist uns natürlich am wichtigsten, dass jetzt gerade viele lokale Geschäfte, die unsicher sind, die vielleicht jetzt nicht wissen, was sie langfristig tun können, ähm, da eine Möglichkeit haben, um ähm, äh, mit Lokalen oder mit Experten auch ähm, in Verbindung zu treten. Denn wir werden natürlich jetzt gerade von vielen Seiten mit Informationen zugeschmissen, ähm, gewissen Möglichkeiten, Optionen, wo man jetzt handeln muss, aber hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr einen digitalen Experten an der Seite habt oder einen Coach, könnt ihr natürlich das nochmal langfristig erörtern und ähm, das liegt mir besonders am Herzen, dass ihr da keine ähm, kurzfristigen Maßnahmen macht, die jetzt dann vielleicht äh, in irgendeinen Irrweg führt. Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch, das hatten wir ja eingangs auch äh, angesprochen, ist, wie können wir Umsätze steigern trotz äh, Ladenschließung? Also, äh, das ist natürlich ein großes Thema, wo wir jetzt äh, einen tollen Partner mit Versa Commerce gefunden haben und ähm, das wird uns jetzt näher mal, wie ihr mit Lieber Lokal tatsächlich äh, arbeiten könnt, das wird uns der liebe Christoph ähm, näher bringen, den bitte ich jetzt gerade mal auf die Bühne, und der wird uns dann das Thema näher bringen. Er macht sich gerade schon bereit. Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Und blende jetzt ihn hier mal ein. Hallo Christoph. Hallo Paul, vielen Dank. So. Ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen und hören. Mein Name ist Christoph Steinke und ich bin von der Firma Versa Commerce. Wir bieten eine Plattform für den Einzelhandel. Das machen wir nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen Jahren. Begann mit Online-Shops, dann ist ein Kassensystem dazu gekommen, das ist direkt eingebaut. Und heute möchte ich euch kurz zeigen, wie man mit Tools wie unseren in sehr kurzer Zeit digitale Sichtbarkeit gewinnen kann. Auch wenn man bisher eben ausschließlich im stationären Handel oder in der Gastronomie unterwegs ist. Der erste Punkt klingt sehr reißerisch, in fünf Sekunden zum digitalen Produkt. Ich werde das gleich äh, kurz vorführen und äh, die Zeit ist wirklich sehr, sehr kurz. Es geht also im ersten Schritt darum, wie kriegt man möglichst einfach seine Produkte digitalisiert. Im zweiten Schritt, wie kann man möglichst breit in der Online-Welt sichtbar werden mit seinem Angebot. Und zum dritten, wie kann man auch gerade als stationärer Handel, seinen Vorteil nutzen, dass man eben in der Region auch physisch dort ist und flexibel liefern. Wir starten mit dem Thema der Produkterfassung. Wenn ihr mitmachen wollt bei VersaCommerce, dann könnt ihr euch auf der Plattform lieber lokal, die gucken wir uns auch gleich noch live an, halt registrieren, dort Händler werden und wenn ihr euch dann noch die VersaCommerce App auf euer Smartphone ladet, dann könnt ihr auch Tatsächlich sehr, sehr schnell Produkte erfassen. Ich führe euch das jetzt gerne einmal vor und versuche ich jetzt, dass ich wieder großflächig zu sehen bin. Ich hoffe mal, das ist gerade der Fall. Paul, kannst du, kannst du sprechen jetzt? Ja, yeah, ich kann dich großflächig sehen. Sehr gut. Dann habe ich hier ein Handy und da ist auch die App drauf. Und ich gehe jetzt hier auf die Scan-Funktion. No, dann da sucht man ja so einen Rahmen ne? und hier habe ich ein Produkt bei mir zu Hause gefunden, eine Rolle Tesafilm, die hat auch einen Barcode und den halte ich jetzt einfach nur hier davor. Ihr habt es gehört, es macht Piep und das Produkt ist digital erfasst worden. Gleichzeitig läuft im Hintergrund eine riesengroße Datenbank mit über 300 Millionen Produkten und die versucht zu diesem Barcode auch schon Bilder und erste Textinformationen zu finden und gleich dem Produkt hinzuzufügen. So, jetzt versuche ich mal wieder meinen Screen zu share. Der ist noch geshared, oder, Paul? Das war, ich habe dich die ganze Zeit durchgeleitet. Ähm, du musst oben auf Actions äh, dann den Screen share. Action, Screen share aktivieren. Läuft. Genau, ich, jetzt fern mal auch meinen Stream. So, ich kann den, ja, jetzt lädt er sich gerade. An der Stelle aber auch nochmal äh, die spannendste Frage ist wahrscheinlich, was kostet es, um hier Händler zu werden? Kannst du da kurz auf eingehen auf die Frage? Um, das startet mit einem 0-Euro-Tarif. Da zahlt man nur, wenn man verkauft. Und je nachdem, wie viel Leistung man dann gerne dazu haben möchte, geht das dann weiter mit einem Tarif für 24, für 59 und für 119 Euro. Ähm, das hängt eben immer ein bisschen davon ab, wie viele Produkte hat man und welche Funktionen hätte man gerne. Das hier ist aber übrigens in jedem Tarif enthalten. Ähm, ich habe jetzt umgeschaltet auf die Administration, so wie man sie am Rechner bedient, damit ihr zugucken könnt. Ich hätte das Produkt eben auch auf dem Handy verkaufsfertig machen können. Das Gleiche, was ich jetzt hier gleich tun werde, äh, hätte ich auch weiter auf dem Handy machen können, bloß dann hättet ihr nicht zugucken können. Also, ich habe jetzt hier so ein Hauptmenü bei VersaCommerce und unter Scans ist dieses Produkt jetzt bereits erschienen. Ich kann es dann öffnen. Und jetzt hier weiter pflegen. Hier sehen wir schon, na, da ist das Bild gekommen aus unserer großen Datenbank. Hier ist auch schon ein bisschen ähm, Text mitgekommen. Ähm, und ehrlicherweise, ich habe dieses Produkt äh, vor einer Viertelstunde auch schon vorbereitet und habe es schon mal aktiviert hier rechts für meinen Online-Shop, für meinen Kassenverkauf und für diese regionale Suchmaschine, lieber lokal. Und ähm, das können wir uns jetzt auch einmal anschauen. So sieht das aus. Die Adresse ist lokal.de Und wenn ich jetzt hier einen Suchbegriff eingebe wie Jesa, dann kriege ich hier auch meinen Treffer. Und hier ist mein TESA-Klebeband. Also vor einer Viertelstunde habe ich das digitalisiert, so simpel, wie ihr es eben gesehen habt. Und Minuten später ist es auch schon hier online. Cool, also 25 Produkte, äh, um nochmal den Hinweis zu bringen, können hier dann kostenlos quasi äh, mit nur 2% Revenue Share, war das, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. angeboten werden, also direkt auch eine Maßnahme, ohne jetzt dann irgendwie ähm, das Ganze intensiv zum investieren. Ja. Ne? ja, zum Einsteigen und Kennenlernen ähm, ist das ein schneller Start, ne, dass man mal so die Handhabung kennenlernt. Und sich ein bisschen vertraut macht, wenn man dann mehr Produkte braucht, wenn man mehr Funktionalität möchte, dann kann man jederzeit dann auch in die höheren Tarife wechseln und die Kosten auch immer nur einen im Monatsbetrag. Das heißt, man kann die jederzeit dann auch wieder aufhören. Ja. Mit dem Handyscan ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wenn man Excels hat oder irgendwelche anderen Tabellen mit Daten zu seinen Produkten, dann kann man die hochladen. Das geht auch sehr, sehr schnell. Man kann auch mit der Hand in solche Tabellen eintragen. Und selbstverständlich dann auch, ne, hier sieht man meinen Produktkatalog und wenn ich dann so ein T-Shirt öffne, kann ich natürlich auch mit der Hand, wie eben schon gesehen, die Produkte hier ausführlich pflegen. Und das ist natürlich hier auch sehr übersichtlich, da kommt man mit der Bedienung in der Regel sehr gut klar. Also die Produkte können sehr, sehr schnell digitalisiert werden und ähm, sie stehen dann eben auf verschiedenen äh, Kanälen sozusagen gleich zur Verfügung. Ich kann jetzt hier bei diesem Produkt zum Beispiel mir die Vorschau anschauen, und dann sehe ich, wie das Produkt in meinem Online-Shop aussieht. Ich kann es an meiner Ladenkasse verkaufen. Ich muss mich noch einmal schnell als Verkäufer anmelden. So, ich habe ich es an meinem Kassensystem, ich kann das jetzt hier schön verkaufen und dann habe ich am Produkt selbst direkt die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte es in meinen Facebook-Stream bringen, einfach als Message-Posting auf Twitter teilen. Wenn ich jetzt auf meinem Smartphone das hier aufrufen würde, dann würde auch WhatsApp und Instagram teilen funktionieren. Dann kann ich direkt aus meinem Katalog heraus Postings auf diese sozialen Medien machen. Ich kann aber noch ein bisschen mehr und das zeige ich im nächsten Schritt. Und dazu gehen wir wieder rüber auf die Folien hier. Im online verkaufen haben wir schon gesehen. Lieber lokal haben wir kurz kennengelernt, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Na, hier sind jetzt diese Kanalboxen am Produkt für Online-Shop und Kasse aktiviert. Im nächsten Schritt haben wir lieber lokal ja schon kurz gesehen. Und dann kann ich aber auch, wenn ich einen Facebook- oder Instagram-Shop betreibe, Einfach nur einen weiteren Haken setzen und die Produkte werden auch dort angezeigt. Das ist ein Beispiel von unserem Händler Cricket. Die verkaufen Chelsea Boots sehr, sehr erfolgreich. Und der Großteil ihres Umsatzes kommt aus ihrem Facebook-Shop. Der Facebook-Shop ist nur ein Schaufenster, wenn man dort auf die Produkte klickt, so wie bei Lieber Lokal auch, landet man natürlich wieder im Online-Shop von Cricket und kauft dann dort die Ware. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, auch gerade für regionale Händler, ist das Google Shopping. Denn wenn ich einen Online-Shop und das Kassensystem aktiviert habe und dann eine Google Shopping-Anzeige mache, und auch das geht mit einem einzelnen Wegchen, dann weiß Google, aha, das ist ein regionaler Händler und spielt eine spezielle Google Shopping-Anzeige aus, nämlich eine, die gleich die Entfernung von meinem jetzigen Standort mit meinem Handy zum Geschäft anzeigt. Und wie es bei Google so ist, klar, klicke ich auf den Böppel, dann sehe ich die Google-Map und kann da hinlaufen. Und das sind dann schon Möglichkeiten, die heute da sind und die man hier sehr, sehr einfach für sich nutzen kann, um auch in seiner Region auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Ihr wisst leider, im Moment ist natürlich das Hinlaufen zum Geschäft und das Kassieren mit der Kasse für die meisten nicht möglich, hoffentlich bald wieder. Aber wir reden gleich noch über flexible Liefermöglichkeiten und wie ihr auch in eurer Region hier Geschäft machen könnt. Auf jeden Fall könnt ihr über Lieber Lokal und über regionale Google Anzeigen Menschen in eurer Region gezielt erreichen. Dann gibt es hier noch einen Klick, wenn man die Widgets aktiviert, dann kann man Kaufboxen erstellen und die auf fremde Webseiten bringen. Wenn ihr einen Partner habt, einen Blogbetreiber, der über euer Sortiment schreibt, andere Webseiten, die gerne eure Anzeigen zeigen wollen, dann könnt ihr so eine Kaufbox denen geben, das ist ein kleiner Code, den setzen die auf ihre Seite, das sieht dann so aus wie hier und wenn man auf kaufen klickt, landet man wiederum in eurem Shop und kann dann eure Produkte kaufen. Jetzt ist noch einer übrig, das ist die Sofortlieferung und das führt aber auch schon zu unserem dritten und letzten Thema, was ich heute kurz vorstellen möchte, das flexible Liefern. Jetzt ist mal diese Sofortlieferung aktiviert. Was dann passiert ist, dass eine SMS an einen City-Kurier geht und der dann zu euch in den Laden kommt. Ihr gebt ihm die Sendung und er liefert aus. Das heißt, ihr könnt mit dieser Funktion schneller liefern als Amazon. Das haben wir leider noch nicht flächendeckend in Deutschland. Wir sind mit wenigen Ballungsgebieten da im Moment am Start. Wir wollen das aber zügig weiter ausbauen, weil das natürlich sowohl für die Kurieranbieter interessant ist, die kriegen ein bisschen mehr Geschäft, als auch natürlich insbesondere für euch, dass es möglich wird, dass ihr in eurer Region zeitnah und umweltfreundlich ausliefern könnt. Das flexible Liefern umfasst auch Methoden wie zum Beispiel Click and Collect, was wir auch auf Lieberlokal anbieten. Das heißt, der Kunde bezahlt im Online-Shop, Paypal oder irgendeiner elektronischen Bezahlart und kommt dann zu eurem Laden und lässt sich das Produkt dort aushändigen. Da sind wir schon der Meinung, dass wenn ihr einen Übergabepunkt vereinbart, mit euren Kunden, dass ihr das auch in der heutigen Zeit jetzt machen dürft. Ihr dürft euer Geschäft nicht öffnen, die Leute dürfen nicht in euren Ladenbereich hineingehen, ähm, aber ihr dürft sehr wohl etwas vor die Tür stellen ähm, oder eben wie gesagt einen Übergabepunkt vereinbaren und dort Produkte aushändigen. Oder ihr könnt natürlich auch jetzt in der heutigen Zeit dann vielleicht am Nachmittag eine Runde drehen und selber ausliefern. Da seid ihr also sehr flexibel. Ihr könnt mit Versa-Commerce solche Lieferarten sehr einfach anlegen und eure Kunden über solche Möglichkeiten informieren. Ja, also wir haben eine Reihe von Händlern, die eben mit Versa Commerce arbeiten. Die haben jetzt eben Plakate in ihre Schaufenster gehängt ne, und haben gesagt, ähm, ne, ihr wisst, ich bin zu, aber ihr könnt bei mir kaufen. Ne. Manche haben auch dieses Lieber-Lokal-Logo mit dazugepackt oder irgendwie einen ähm, QR-Code damit äh, beigepackt, damit man das gleich mit dem Handy scannen kann und auf dem Online-Shop landet. Ähm, am Laden aufmerksam machen, in der Region Zettel verteilen, das sind Dinge, die man in der nächsten Zeit durchaus machen kann, um einfach seine Bestandskunden darauf aufmerksam zu machen, dass man weiterhin Service und Lieferungen für sie machen kann. Wenn wir nochmal so das zusammenfassen, dann sehen wir bei unseren Kunden, dass die digitale Sichtbarkeit eben Umsatz bringt. Sei es eben über eine Schiene wie lieber lokal, wo es dann hier im Beispiel Hannover dann eher eben um eine vielleicht begrenztere Lieferregion gehen kann. Natürlich aber über die ganzen anderen Online-Medien deutschlandweit, deutschsprachiger Raum, Europa, die Welt ist dann erreichbar und bringt dir Kunden, die du bisher nicht erreichen konntest. Zum Abschluss noch der Hinweis, wir haben heute eine neue Facebook-Gruppe gegründet, die haben wir lokal.de genannt. Ich sehe jetzt schon hier im Stream, wie die Fragen kommen, wo man jetzt sofort eigentlich in Diskussionen einsteigen möchte. Wir werden im Anschluss die Zeit haben, einiges direkt zu beantworten, aber wir werden sicherlich in der nächsten Zeit durch die Umstände, die sich verändern werden und durch das Wissen, das sich bei uns allen aufbaut, immer neue Themen hier bekommen und dafür ist diese Gruppe gedacht. Wir werden hier antworten, der Paul und die Leute von Prendable werden hier auch immer mal reinschauen und ihre Antworten geben. Und oft ist es ja auch so, dass man sich untereinander sehr gut helfen kann. Lieberlokal.de, die Facebook-Gruppe soll dafür da sein. Und eine letzte Geschichte, auf die ich noch aufmerksam machen möchte. Wir haben, yes. <lacht> wir haben heute ähm, beschlossen, ähm, dass wir äh, eine Aktion starten eine Crowd-Donation, das heißt, wir werden ähm, die Möglichkeit schaffen, dass Menschen, die das möchten, sich hier beteiligen und gelten. Ähm, heute, spontan, waren wir halt ja im Grunde nur zu dritt. Das war der Paul von Brandable, der hat sofort gesagt, ich zahle 1000 Euro ein. Dann hat der Björn, unser Geschäftsführer, gesagt, Versa-Commerce zahlt als Firma 1000 Euro und der Björn als Privatmensch macht das Gleiche auch nochmal. Ähm, wir haben heute dann im Laufe des Tages schon mit verschiedenen gesprochen mit Banken, mit allerlei anderen Firmen, die wir natürlich alle so kennen. Und ähm, da war sofort, spontan, ja, total interessant, wo kann ich mitmachen, so ungefähr. Wir werden auch und auf lieberlokal.de darüber weiter berichten. Die Idee ist, dass wenn du deinen ersten Verkauf auf lieberlokal machst, dass du von uns äh, den äh, Preis sozusagen nochmal dazu bekommst, Wenn du etwas zu 25 Euro verkaufst, dann geben wir dir 25 Euro. Wenn du etwas für 100 Euro verkaufst, dann geben wir dir allerdings nur maximal 50 Euro dazu. Und wir werden das noch ein bisschen ausarbeiten. Wie kommst du daran? ran? Und ähm, natürlich gibt es ein Sternchentext, solange das Geld reicht. Ne? Aber wir haben das Gefühl, es ist schon auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür da, dass der stationäre Einzelhandel wertvoll ist und dass wir alle in dieser Zeit ein bisschen was dafür tun. In mhm. diesem Sinne, vielen Dank bis hierhin und ich gebe wieder zurück an den Paul. Möchte ich noch Paul, oder kannst du mir den Bild ich zeigen? Ich, äh, Genau, ich habe den jetzt äh, entfernt. Vielen, vielen Dank für auch deine ruhige Art. Das äh, muss ich ehrlich sagen, an dieser Stelle... Ähm, Finde ich total gut, weil ich bin natürlich auch mega aufgeregt vor, äh, in so einem großen Livestream zu sprechen. Und das hast du super ähm, ruhig und angenehm äh, sehr präsentiert. Dankeschön dafür. Ja. Ähm, eine Frage, die mich natürlich noch umtreibt, äh, die ich jetzt auch noch gerne stellen möchte. Wer hatte natürlich jetzt schon einen Online-Shop bzw. Lieferdienst? Schaut da mal bitte in die Umfrage, die jetzt gerade äh, veröffentlicht wurde, rein. Und äh, klickt euch da mal durch, weil wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, hier, ähm, äh, das ist jetzt das ähm, Ultra, aber mit Lieber Lokal haben wir halt die Möglichkeit, äh, in der Gemeinschaft ein Forum zu bilden und das ist, ähm, was uns am Herzen liegt, wo ihr euch wirklich kostenlos registrieren könnt in einer Zeit, wo ähm, wir halt lokal immer mehr und mehr zusammenrücken und äh, besonders für Leute, die jetzt noch keinen Online-Shop haben oder ganz neu in der Wiese sind, auf der Wiese sind, ähm, hier nochmal einfach den Hinweis, äh, schaut euch das mal an. Und ähm, ich teile einfach mal einen Bildschirm und würde dann mit dem äh, nächsten Part weitermachen. Ähm, aber besonders gut finde ich, und das ist nochmal vielleicht äh, erwähnenswert, also jedes Mal, jetzt Toilettenpapier beispielsweise, ist ja jetzt sehr gefragt. Wenn wir hier deutschlandweit irgendjemand Toilettenpapier anbietet für, ähm, jetzt müsste ich es vielleicht auch richtig schreiben. Äh, Toilettenpapier ähm, oder irgendein Zubehör für Toilettenpapier wird dieser, Waren, wird dieser Warenkorb. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt eigentlich ne ähm, wird dieser Warenkorb verdoppelt für Boys and Toys, beispielsweise. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Angebot, eine Leistung, die man auf keiner Plattform momentan sieht, wo wir einfach auch noch mal schnellfristig, also kurzfristig, ähm, ja. Liquidität, beziehungsweise einfach auch eine Geste äh, darstellen wollen und äh, diese, dieses Forum, was wir hier bilden, diese Gemeinschaft, einfach ausbauen wollen zu was Größerem, was es aktuell ist. Der letzte, aber auch äh, mit Sicherheit der wichtigste Aspekt, ähm, wie können wir aktuell handeln, ähm, habe ich mal in diesen drei Karten aufgebaut. Und da möchte ich jetzt nochmal äh, kurz drauf eingehen, denn nach Gesprächen mit vielen Ladenbesitzern, mit lokalen Geschäften ist es natürlich so, dass wir mindestens jetzt für die nächsten sechs bis acht Wochen irgendwie schauen müssen, wie können wir unseren finanziellen Laufsteg, sage ich mal, ausbauen, ähm, denn so lange hat es ungefähr auch in China, in den betroffenen Region auch gedauert, bis die wieder ähm, Geschäfte öffnen konnten und äh, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein in einer, in einer Folie, aber wir sollten auch diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, nutzen, um an unserer Positionierung zu arbeiten, an digitalen Umsetzungen, ähm, ob es der eigene Online-Shop ist, ob es eine eigene Marketingkampagne ist, ähm, das äh, sei mal dahingestellt und ist auch natürlich auch super individuell und auch da wieder der Hinweis, das kann ein digitaler Coach mit euch natürlich am besten dann einschätzen. Ähm, aber eins ist klar, Online-Shop spielt oder beziehungsweise Online-Vertrieb, Online-Verkauf spielt jetzt eine größere Rolle als jetzt und ist absolut wichtig, um äh, A, im Kundenaustausch zu bleiben, also im Kundenkontakt zu bleiben und B, irgendwo auch weiter Umsätze dann äh, zu generieren, mh, wenn wir die Lokal jetzt nicht stattfinden lassen können. Um jetzt hier diese finanziellen Mittel mal anzusprechen, die wir recherchiert haben, also wir haben, ähm, wir sind natürlich als allererstes äh, hier auch nochmal erwähnt, keine Finanz- oder äh, Steuerberater, aber praxisnahe Möglichkeiten kriegt ihr am Ende von diesem Webinar auch nochmal als Checkliste zugeschickt. Wir möchten aber auch auf drei Bausteine nochmal eingehen, ähm, die wir jetzt einfach auch gehört haben beziehungsweise auch raten jedem, der jetzt gerade sagt, wie soll ich denn sechs bis acht Wochen einen finanziellen Laufsteck in Anführungsstrichen, denn aufbauen. Und der naheliegendste Weg ist natürlich, spricht mit euren Banken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Häufig setzen die Tilgungen aus, sodass ihr da sagen könnt, wir zahlen nur noch die ähm, Verzinsung, aber der ganze Baustein der Tilgung fällt weg. Ähm, ein zweiter ganz großer Baustein ist natürlich das Thema Kostenreduktion und ähm, da auch, es gibt Möglichkeiten der Mietstundung, der Steuerstundung, die ihr über einen Steuerberater ansprechen solltet, also das ist so der Begriff, den man wirklich praktisch äh, auch dann äh, umsetzen kann, ist natürlich auch nochmal auf den Einzelfall dann runterzubrechen. Das Mittel der Kurzarbeit, was ja häufig auch angepriesen wird, ähm, ist unserer Meinung nach nicht sehr kurzfristig einsetzbar, also da sind auch verschiedene Hürden äh, oder eher ein zweistufiger Prozess auch noch ähm, zu beachten. Und natürlich könnt ihr denn verschiedene Kosten für Dienstleister reduzieren. Ähm, jeder hat, glaube ich, Verständnis, wenn man sagt, können wir irgendeinen Vertrag oder irgendeine Leistung für zwei Monate ähm, pausieren. Das wird äh, mit Sicherheit dann möglich sein. Diese Situation, die wir aktuell haben, äh, hat da, glaube ich, jeder Verständnis. Und es gibt aber auch sogenannte Soforthilfen, was jetzt diese Woche, beziehungsweise sehr aktuell ist. Ähm, für kleine Unternehmen und Selbstständige besonders interessant ist, bis zu 50 Mitarbeiter ähm, in Klammern, und ähm, da gibt es zumindest in, ähm, in NRW eine Möglichkeit, oder äh, haben wir ja recherchiert, einen Link, der äh, sehr hilfreich ist, also auch da, wer unsere praxisnahe Tipp, googelt einfach mal, ich kann es mal kurz vormachen, das Thema für euch, indem ihr Soforthilfe, Corona plus euer Bundesland oder Kanton, wenn jemand aus der Schweiz zuschaut, ähm, um da wirklich auch direkte Links zu bekommen von dann ähm, euren Bundesländern. Und hier in dem Fall äh, hat NRW eine sehr, sehr gute ähm, Pressemitteilung vor drei Stunden äh, veröffentlicht. Das ist der Link, den wir euch auch im Nachgang nochmal für die, die aus NRW zu gucken, zur Verfügung geben können. Äh, wo wir jetzt in dem speziellen Fall äh, in Nordrhein-Westfalen einfach auch ähm, über ähm, digitale Möglichkeiten äh, einen Antrag haben und so wirklich kurzfristig, was auch immer das bedeutet, äh, von der Politik Möglichkeit haben, an äh, liquide Mittel zu kommen, also sprich an Sofortzahlungen, die ähm, nicht zurückgezahlt werden müssen. Denn das ist eigentlich so unsere eher Notfalllösung, beziehungsweise eine, eine Empfehlung eher, die wir, hier wird nochmal der Link eingeblendet für die Soforthilfe in NRW, ähm, die letzte Auswahlmöglichkeit wäre halt, neues Kapital aufzunehmen in Form von einem Kredit, in Form von einer Finanzierung. Ähm, denn alles das, auch die Stundungen, ähm, die müssen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgezahlt werden und äh, sollte aus unserer Sicht nur der letzte Weg sein. Die Checkliste mit weiteren praxisnahen Möglichkeiten. Ähm, die schieben wir euch mit dieser Aufzeichnung von dem Webinar gerne im Nachgang zu. Ähm, die findet ihr vielleicht die Checkliste auch in der, in der Facebook-Gruppe. Ähm, das waren jetzt so, ich sag mal, die vier Schritte, die wir überlegt haben, wie können wir gestärkt aus der Krise gehen, wie können wir Umsätze trotz Ladenschließung erreichen und ähm, um das nochmal zusammenfassen zu sagen, Nehmt euch ans Herz, schaut euch, dass ihr digitale Experten mit ins Boot holt. Vielleicht kennt ihr auch schon eine und braucht dieses Angebot gar nicht. Ansonsten haben sich hier fünf Leute bereit erklärt, pro bono für, mit euch zu arbeiten. Äh, wir haben gesehen, wie Produkte sehr einfach digitalisiert werden können und über eine Plattform wie Lieber Lokal gerade in der Region äh, sehr tolle Sichtbarkeit erreicht werden kann und damit am Ende Umsätze generiert werden, ohne dass wir ähm, Geld dafür bezahlen müssen, also... Nur, ich sag mal, die 25 Produkte, die wir äh, kostenlos einstellen können, ist zumindest ein super Test, um das zu starten. Und am Ende hoffentlich kommen da ganz viele glückliche lokale Geschäfte raus, die dann mit zusätzlichen Umsätzen gestärkt äh, durch die Krise gehen können. Und ähm, hier auch nochmal der Hinweis, mit einfachen, also ein paar Formularen könnt ihr bei Lieber Lokal euch als Händler eintragen um da eben auch die Sichtbarkeit mitzunutzen. Soweit, so gut zum, äh, zum ersten Auftakt-Webinar. Äh, wir haben jetzt noch Zeit eingeplant für Fragen und Antworten. Und äh, Christoph, du hast auch die Möglichkeit, äh, die hier zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe die jetzt mal sortiert nach ähm, den meisten Upvotes. Hier rechts. Das kommen natürlich auch immer wieder dazu. Wir werden vielleicht nicht jetzt zu allen kommen. Aber hast ähm, du schon beantwortet äh, oder sehe ich gerade? Ähm, Claudia Schmidt fragt beispielsweise, wir sind ein Florist, wir möchten Online-Bestellungen annehmen und regional ausliefern. Welche Infos äh, kannst du dazu sagen? Generell regionale Auslieferung, wie vorhin gesagt, leider im Moment noch punktuell. Ähm, als Service, wir sind da dran, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist das natürlich etwas, wo ähm, alle Beteiligten sehr interessiert sind, sowohl die Händler als auch die Kuriere, ähm, sodass wir denken, dass wir da zügig vorankommen. Ähm, es ist für uns dann aber auch teilweise ein bisschen ein technischer Aufwand, die jeweiligen Anbieter, die Kuriere, an das System anzubinden, sodass Bestellungen automatisiert an diese Kuriere vermittelt werden. Nichts hält natürlich einen Händler davon ab, so einen Kurierdienst selber außerhalb jetzt von unserem System zu nutzen. Also schaut euch in eurer Region um. Gibt es City-Kuriere, gibt es regionale Kuriere? Und wie könnt ihr mit denen zusammenarbeiten? Ja, dann kann eine Bestellung per Mail weiterleiten oder per FMS Bescheid geben, der soll rumkommen und was abholen, ist ja auch etwas, was ihr grundsätzlich alleine auf die Beine stellen könnt. Wir versuchen es im ähm, System halt auch mit abzubilden und zu automatisieren. Das ist natürlich schick und bequem, ähm, ist schöner, als wenn ihr es alleine machen müsst, aber das ist keine Hürde, wenn wir eure Region nicht abdecken, könnt ihr das in selbstverständlich super auf die Beine stellen. Ja, sehr gut. Äh, gute Frage noch, ähm, oder eine, eine Ansatzfrage, dann können wir mal über zur nächsten gehen. Ähm, man kann ja auch selbst ausliefern, Wäre das auch eine Option, zu sagen, ich übernehme das einfach selbst, weil meine Mitarbeiter auch zwangsweise Homeoffice machen müssten? Wäre das auch eine Möglichkeit, zu sagen, äh, wir liefern selbst aus? Absolut. Also okay. Im Moment, nochmal, du hast es vorhin schon gesagt, wir sind keine Rechtsanwälte, wir sind keine Steuerfachleute und so weiter. Wir können und dürfen keine rechtssubjektiven Auskünfte geben. Wobei auch ein Rechtsanwalt im Moment wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, die, die Verlaufbarung zu interpretieren im in Detail. Ähm, ja. davon aus, dass wenn ein Ladenbesitzer ähm, an einen Kunden liefert ne, und äh, das eben einen Meter von seiner Haustür abstellt, dass dies eine äh, betriebliche äh, Veranstaltung ist und damit nicht unter irgendeine Ausgangssperre fällt, ne, sondern cool. Beruf nach, der eben jetzt in dieser Situation auch mal das persönliche Ausliefern umfasst. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Angestellten. Hier werden jetzt auch schon fleißig Fragen abgevotet. Das finde ich ziemlich cool, diese Funktion hier. Die nächste Frage kommt von Ulf. Absolut berechtigt: Welche Reichweite hat denn lieber lokal aktuell? Was hilft uns, es dort zu registrieren, wenn die Seite niemand besucht? seine Frage. Ich kenne die aktuellen Zahlen dazu nicht. Wir haben um die 2000 Händler dort drauf. Das werden ständig mehr gerade. Ähm, und ja, die Reichweite von überlokal ist äh, ein Thema, an dem wir jetzt aber auch gerade massiv arbeiten. Ja? Also äh, mhm. ist es ist so, dass auch hier wieder äh, die momentanen Umstände äh, dazu führen, dass so eine Initiative große Aufmerksamkeit genießt, sei es in der Presse, äh, sei es aber auch äh, zum Beispiel selbst bei Google äh, und großen Netzveranstaltern, Moment mit dem Thema sehr gut durch und gewinnen täglich massiv an Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, also, eine gute Sache oder beziehungsweise Ergänzung kann man natürlich auch sagen, ähm, wenn man sieht, eine Region wie Köln, Hannover oder andere Städte haben ein gewisses Grundsortiment, wäre es natürlich auch ein leichtes, äh, gerade jetzt in diesen Zeiten, auf Facebook oder Instagram mit Anzeigen für die Region äh, zu werben. Wäre das auch eine vorstellbare Möglichkeit? Absolut. Also, ähm, ich sage mal, Anzeigenkooperationen, wo sich ein Straßenzug zusammentut oder ähnliches, <lacht> sind sicherlich etwas, was man vor Ort in den Vor-Ort-Initiativen organisieren kann. Ähm, grundsätzlich im Moment äh, Werbung zu schalten, gerade auf Facebook, ähm, wenn man dort halt auch präsent ist, ähm, kann man sehr gute Erfolge erzielen. Ja, also so halt auch nochmal über die Plattform, dass man lieber lokal quasi in Facebook äh, Anzeigen erwähnt, ähm, also über lieber lokal, das wäre vielleicht auch noch nochmal anzudenken. So. Ja. Ähm, ja. Ich finde halt besonders, also persönlich aus meiner Brille, ich habe mit der Stadt Köln gesprochen, äh, Leverkusen, äh, hier Kleve, wo, wo ich bin, ich weiß nicht, wie es Hannover ist. Das Hauptproblem ist ja auch immer ähm, diese Splitterplattformen, also ähm, die... Überall natürlich äh, ange, aufgebaut werden und aus äh, unserer Sicht ist es natürlich, irgendwann muss es eine Zeit geben, wo man sagt, hey, für regionale Unternehmen sollte man sich auf eine Plattform beschränken äh, oder ähm, irgendwann muss sich auch wie bei der DVD oder anderen Formaten irgendwann auch ein regionaler Plattform oder Markt durchsetzen, äh, weil klar, sonst ist es immer dann ein Thema der Reichweite um, aber es ist definitiv eine gute Möglichkeit zu sagen, hier haben wir einfach nur regionale Händler, regionale Geschäfte und ihr merkt ja auch mit den Ambitionen, die wir haben im Sinne von, wir subventionieren jede Bestellung ähm, für jeden Händler, ist auch nochmal ein Anreiz, wo man natürlich ein anderes mediales mediale Präsenz hat und das ist natürlich unser Anspruch, da ähm, weiter voranzugehen. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, kann man online verkaufen und dann abholen lassen? Geht das technisch? Ja. Ähm, es gibt eine Funktion, die habe ich vorhin schon mal äh, erwähnt. Die hat einen schönen englischen Namen, Click and Collect. Ja, also du bezahlst im Online-Shop und holst die bezahlte Ware dann im Laden ab. Im mhm. Laden ist, wie gesagt, momentan gesetzlich äh, nicht mehr, aber vor dem Laden. Äh, irgendjemand schrieb ja äh, auch schon in den Chat, wir haben eine Abholbox draußen, das läuft super. Ja. Vielleicht kann man auch im Foyer des Ladens etwas machen. Vielleicht kann man auch, äh, weiß nicht, die Tür öffnen und da eine Absperrung machen und dann eben vor die Absperrung seine Pakete stellen. Ähm, ich denke, da kann man dann vielleicht auch ein bisschen im Dialog mit den lokalen Ordnungsbehörden sicherlich, äh, kulante Regelungen finden. Kein Mensch will ja im Moment äh, irgendjemand Böses, ne, sondern wir müssen die Regeln einhalten. Und wenn wir da kreativ sind und vernünftige Lösungen finden, wie wir ohne Ansteckungsgefahr Geschäften nachgehen können, wird uns da keiner Stein in den Weg. Okay, super. Äh, eine wichtige Frage natürlich auch noch: Was ist mein meiner Artikel keine ERN-Nummern haben, wie gehen wir damit um? Dann ist die manuelle Erfassung, ne? man ruft sich so eine web auf und kann sehr schnell dann eben äh, eintragen, äh, seine Produkte, da hat man, klar, je nach Schreibgeschwindigkeit ja. oder Vorbereitung auch, auch sehr schnell sein Sortiment ähm, erfasst. Aber ganz klar, ähm, das, was ich vorhin gezeigt habe mit dem Handy, das funktioniert eben mit, äh, nur mit äh, Barcodes. Okay. Also auch der Wenn eben ähm, diese große Produktdatenbank anspringen soll, ne? was man auch machen kann ist mit der App, ne? man kann die, wenn der Barcode keine ERN ist, dann kann man den trotzdem erfassen, die Produktnummer wird angelegt, ähm, man kann mit dem Handy ein Foto vom Produkt machen ne? und auch so dann, wenn man mag, die ganze Zeit auf dem Handy bleibend auch Produkte ähm, so erfassen. Jetzt steht bei mir Internetverbindung unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, ob und wer mich jetzt noch sieht. So, jetzt waren wir wieder kurz weg. Äh, sorry für die technischen Probleme. Ich hole nochmal den Christoph auf die Bühne, denn es scheint noch ein paar Fragen zum Thema... Instagram-Shopping, wie kann man die Plattform genau nutzen? Also, das sind natürlich wichtige Fragen. Uh, hi, Christoph. Ja, ich habe kurz, äh, kurz eine Pipi-Pause gemacht, ähm, <lacht> in der Sekunde. Äh, genau, das äh, sind technische Probleme hier. Ähm, wir waren jetzt bei der ERN. Äh, ich glaube, das ist absolut gelöst, dass wir sagen können, äh, das Produkt braucht nicht unbedingt eine ERN. Äh, man kann es auch einfach mit dem Handy fotografieren, die Daten nachträglich reinziehen oder halt über die Tabelle. Ähm, dann äh, lass uns mal die nächsten Fragen auch zum Thema Instagram Shopping. Kann man das nutzen, was ist mit Google Shopping? Äh, da gab es noch eine Frage von dem Andreas. Wenn du den Instagram Shop meinst, Andreas, der ist äh, wie der Facebook Shop. Die Setzen dieses Häkchens, kannst du deine Produkte an Facebook und Instagram übergeben und die werden dann in deinen äh, Facebook-Shop oder Instagram-Shop angezeigt. Wenn du das meintest, ja, ein Häkchen und fertig. Okay, super. Ähm, dann lassen wir mal noch weitergehen. Also, ihr könnt gerne Fragen noch abvoten oder stellen. Ähm, wird das Webinar nochmal geben? Also, wird es dieses Webinar nochmal geben? Würde unsere WFG-Mitglieder spannend interessieren? Äh, ja, also, dieses Webinar kann natürlich, also, wird aufgezeichnet. Wird verschickt ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann ähm, gab es noch eine Frage hier von, dem, von Martin. Die App ist in der Schweiz noch nicht im App Store. Ähm, ich das gerade so nebenbei von meinen Kollegen aus der Technik, kriege ich hier auf mein Handy, kriege ich hier äh, Messages, die mir hier auch mitlesen. Ähm, der schreibt vorher Information, App ist für alle Länder verfügbar. Minimum iOS-Version größer gleich 10. Und es ist okay. aber auch eine Android-App. Ähm, da frage ich jetzt hier einfach mal an den Kanal, meine Technikkollegen, ist die schon live und wo kriegt man die? Perfekt. Das ja, wenn die Antwort kommt, gebe ich Bescheid. Super. Ähm, dann. Was kommt denn mit dem Kurier für Versandkosten auf den Verkäufer zu? Okay, der Björn, entschuldigt, äh, zu dem äh, Thema äh, Android-App. Äh, Björn hat gerade. Kommt eventuell heute noch. Okay, cool. Ähm, und das schreibt er, Google lässt uns warten. Also man muss solche Apps einreichen und die App-Store-Betreiber, Apple und Google, ähm, sagen dann, okay, die App ist schick, äh, wir geben die frei. Ja, und das ist ein Prüfprozess, da müssen Menschen ran und auch die machen Homeoffice gerade, also es sollte schon die Woche live sein, nächste Woche ist es ganz bestimmt. Okay, okay. Ähm, dann mal nächste Frage, äh, also mit den Versandkosten von Christian, Hast, da kannst du wahrscheinlich auch besser darauf antworten, oder? Ja, kannst du nochmal die Frage vorlesen. Die Frage war, was kommen denn mit Kurier bzw. für Versandkosten auf den Käufer, Verkäufer zu? Jetzt also, äh, auch mal nicht ja. direkt in der Großstadt. Ja, wenn man nicht direkt in der Großstadt ist, dann wird es wahrscheinlich mit den regionalen Kurieren sowieso eng. Ja? Die werden dann oft nicht mehr bei Fahrrad, sondern die werden teilweise sind das dann Taxiunternehmen, die sowas mitmachen. Das kommt immer ein bisschen auf die Region an und die haben dann eben ihre und die kennen wir dann leider auch im Detail nicht. Es ist natürlich nicht so einfach, wenn du jetzt diese Teserrolle hättest und dann für 20 Euro oder 40 Kilometer irgendwie durchs Land fahren musst, um die auszuliefern. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. City-Kuriere lohnen sich in der Regel in den Ballungsgebieten, wo die wirklich mit Fahrrad oder Motorroller unterwegs sein können. Und dann ist es eben auch eine Frage der Menge, die du denen abnimmst. Wie viel machst du mit denen, um dann auch bei denen in zu hinzukommen, die ein bisschen schöner sind? Okay. Dann gab es noch eine Frage zu den Tarifmodellen. Wenn man jetzt upgradet, was bedeutet eins bzw. fünf Filialen in der versa commerce tarif Tabelle. Das wird demnächst freigeschaltet. Das bezieht sich auf das Kassensystem. Im Moment ist es so, ein versa eine Kasse. Demnächst wird es so sein, ein versa commerce -Konto, mehrere Kassen. Und darauf bezieht sich diese Angabe, die ist ja bereits in der Preistabelle angezeigt. Der Bernd schreibt mir gerade noch, in Hannover kostet ein City-Kurier innerhalb des Stadtgebietes 6 Euro. Flat. Und wir okay. dürfen nicht vergessen, ja, das klingt jetzt viel, aber es ist ja auch eine Luxuslieferung sozusagen. Denn wenn der Kunde, sagen wir mal, um 15 Uhr etwas bestellt, dann hat er es in der Regel ein, zwei Stunden später bei sich zu Hause. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das kann auch Amazon nicht. Ja. Also jetzt gerade in der Zeit, wo wir uns befinden, habe ich jetzt auch von vielen Geschäften schon gehört, dass die halt nachdenken, selbst auszuliefern. Also auch gerade hier ähm, in der Gastronomie im Lieferservice. Ähm, cool. Das äh, hat man ja momentan auch die Zeit. Ist, glaube ich, eine ganz gute Zwischenlösung, wenn man da äh, einfach mal mit starten will. Wo du das schon ähm, in der Gastronomie gerade gibst. Ähm, ja. Wir haben uns jetzt eben sehr stark auf äh, physische Produkte konzentriert, auch in der Demonstration. Wir sind dabei, eine Shop-Oberfläche zu machen, die aussieht wie eine Speisekarte. Sozusagen. Mm -hmm. ja, die wird in den nächsten Tagen freigeschaltet. Und dann können Gastronomen eben aus sehr einfachen Grunde in so eine Tabelle eintragen. Ja, die können auch gleich noch so eine Kategorie wie Vorspeise, Suppen, Fisch, Fleisch mit dazugeben an die Produkte. Und daraus wird dann im Handumdrehen eine digitale Speisekarte. Na, und verhindert wird die Online-Shop-Funktion, das kann bestellt werden, es wird geliefert. Okay. Wir werden auch noch so äh, eine einfache Postleitzahlen-Filter-Geschichte dazu bauen, dass man eben äh, jetzt nicht aus Versehen eine Bestellung aus München bekommt und man sitzt leider mit seinem Lokal in Hamburg. Ähm, na, dass es ein bisschen sicher auch ist, dass wirklich nur Leute bestellen, die man auch beliefern kann. Und die Darstellung wird automatisiert gleich korrekt angeboten. Okay. Ähm, dann ich gehe mal noch weitere Fragen durch. Ähm, wir haben jetzt aber schon die meisten eigentlich auf dem äh, gut beantwortet. Dann lasst uns am Schluss vielleicht nochmal auf die Facebook-Gruppe hinweisen. Ja, ähm, Wir können jetzt leider bestimmt nicht alle Fragen beantworten. Und manches ist auch vielleicht dann für alle nicht interessant, für den einzelnen aber schon. Ähm, Gerne gehen wir dann auf äh, Facebook äh, unter der Gruppe lokal.de ähm, zur weiteren Diskussion zur Verfügung ähm, und ähm, wenn du noch eine dringende hast, nehmen wir sie noch mit, ansonsten wäre mein Vorschlag, lasst uns alle in den Arm Ja, äh, genau, letzte Frage vielleicht noch hier von Thomas äh, oder Markus, ähnliche Frage, was ist mit äh, Dienstleistungen, hörst du mich noch, was mit Dienstleistungen können die auch irgendwo ähm, lieber lokal angeboten werden, also sprich, Grundsätzlich ja. Gesehen, auch, da wird ein Produkt angelegt und dann wird der Haken gesetzt und dann ist es auch lieber lokal zu sehen. Wenn mmh. jetzt ist ähm, Beratungspaket, äh, Erstberatung, Ladenbesitzer, 300 Euro, na, dann kann man das auf lieber lokal stellen und dort auch anbieten. Keine, ah gut, werden auch schon rege angeboten. <lacht> Wäre dann auch noch eine Frage, ähm, die wahrscheinlich viele interessiert, ähm, es gibt gerade viele Gutscheine im Umlauf. Ähm, der einfachste Weg wahrscheinlich, ein Produkt anzubieten, ist über so einen Gutschein, oder? Ähm, ja. Äh, VersaCommerce bietet eine Rabattfunktion. Ne? Da kann man einen Code generieren und wenn der Kunde den dann im Warenkorb anbietet, dann erhält er den voreingestellten Rabatt. Ne? Und Das ja. ist immer natürlich eine gute Marketingaktion, um einzusteigen, um Reste abzuverkaufen und ähnliches, ne? dass man dann eben Abort Aktion startet und seinen Kunden Codes gibt und die kann man sehr genau einstellen, bis wann sind die gültig, darf man den mehrmals benutzen, muss ein Mindestbestellwert erreicht sein. Also solche Dinge kann man dann an den Code einstellen und wenn der Kunde den eingibt, dann wird er halt gemäß den Einstellungen verwendet. Okay. Super. Dann, Karina, blendet gerne nochmal den Link zur äh, Facebook-Gruppe ein. Da können wir gerne auch weiter diskutieren, weiter Fragen stellen. Ich möchte mich mal an der Stelle noch herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, ähm, Nachmittag, bei diesen, in diesen ganzen Stunden. Ähm, und ähm, wenn es weiter Fragen gibt, ähm, am besten natürlich in der Gruppe stellen. Äh, wir stehen natürlich auch zur Verfügung und... Ähm, freuen uns dann ja auf den regen Austausch und äh, sag mal bis bald. Bis bald, euch allen einen schönen Abend, macht's gut. Tschüss. Tschüss.